Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Have So bei Morphly Gaming. Wir haben schon einen Gegner gefunden, wir spielen wieder Ranked. Ist es ist ein... Schamane. Ja, dann lassen wir die Jagd mal beginnen. Hm. Okay. Der gibt einen mana und der hat dafür einen weniger. Was wird wohl praktisch, praktischer sein für uns? Erstmal schauen wir, was wir überhaupt noch ziehen und ob wir überhaupt was sieht. Nicht, dass wir jetzt so einen scheiß AFK erwischt haben. Der Typ bewegt nicht mal seine Maus über den Karten. Das sieht nicht gut aus. Ich trinke mal einen Schluck. Das sieht mir ganz nach dem AFK aus. Ich könnte mich auch ehren, vielleicht hätte uns einfach nur verarscht. Aber ich denke nicht, dass er da ist. Oh doch, der ist da. Ja, dann begrüßen wir ihn natürlich mal. Wir sind ja nette Leute. Ich denke mal, wir hauen doch den hier raus. Obwohl in so einer frühen Phase kann das auch ein richtiges Eigentor sein, dann werden für später noch aufbewahren. Da wir sowieso den hier am Start haben. Da weiß erstmal schauen, was er raushaut. Okay. Damit hat sich unsere Entscheidung von alleine getroffen. Wir wollen natürlich gleich los, wenn ich meine. Das wird ein ähm, Mölox-Schamane sein und... Ne, damit lassen wir uns gar nicht erst ein. Kann der vergessen. Hm. Dann haben wir mal den raus. Was denn gerade hier will ich von bei mir kippen? müssen einfach nur die Aggressionen aufrechthalten AGGRESSION Okay, das war... Creepy as fuck Oh, das hat er wohl geplayt, jetzt haben wir ähm, Jetzt haben wir ihn ein Mana-Kristall geschenkt plus unseren Charge verloren Ich glaube, das spielt auch ein aggressives Deck Spielt der Mörlock, der seinen anderen Mörlock stärker macht? Oh ne, er... Oh! Das ist nicht ein scheiß Ernst. Er hofft seinen zweiten Hex raus. Und spielt so einen. Oh mein Gott. Ja gut. Hm. Fangen wir mal hiermit an. Was macht der Styler jetzt? Was sein Name wert, einfach Styler. Oh, oh, oh, oh, jetzt haut er raus. Oh, jetzt haut er richtig raus. Der will mir keine Chance lassen. Hm, Ich denke mal, das Intelligenteste in dem Zug wäre einfach rauszuhauen ihn Tarn zu geben und voll auf die Fresse zu gehen und wenn er jetzt seinen Feed Clear hat dann sind wir im Arsch hat er nicht wie es aussieht oh er will oh er hat Damage am Start damit wird er ihn angreifen oh. oh, er will aufs face gehen oh. Der will mir aufs Maul hauen so ne, der will ah. Oh, wenn wir jetzt hier die richtige Karte bekommen Okay, das war nicht die richtige Karte Aber Im zu könnten wir ihn down haben, wenn er sich nicht hier kann kann er sich healen? Nein, kann er nicht. Well played, my friend. Ah, den haben wir ordentlich aus Small gegeben. Easy peasy für uns. Kein Problem, ich meine wir haben ja nicht mit die Hälfte vom Leben verloren. Was ein Lappen, ne? Dann kommt gleich schon direkt der nächste. Uhu. Das ging aber schnell. ho, ein... Oh, wie heißt das nochmal? Warlock? Und ein ziemlich gutes Blatt vom Anfang. Hohoho, ich bin zufrieden mit den Karten in meiner Hand. Okay. Hm machen wir mal äh ja genau so machen wir mal schauen was wir ziehen so was er spielt oh oh, oh. ich habe eigentlich schon geahnt dass sowas rauskommen wird was ja alles kein Ding wir müssen kosten 3,3 tauen easy Oh, jetzt holt er den Knife-Stick daraus, das heißt er hat Implusen, Implusen, oder wie es heißt, auf der Hand Okay, hm Ähm, was machen wir denn jetzt am besten? Und den den weg und den schieben wir auch noch mal sehen was er darauf antwortet machen harvester golem und einmal tappen okay nichts problematisches oh das gute ist gut, dass wir Dinge gezogen haben da wir langsam aus da uns langsam die karten ausgehen wir werden wir schön aggressiv weiter unsere Teile in die Fresse spielen, weil wir eh gleich neue Karten bekommen. Okay, oh oh, oh, jetzt will er hier Beef machen. Der will richtig Beef machen. Der will richtig Beef machen. Okay, da hat er eine gute Karte verloren. Das freut mich. Hehe. <lacht> Hm, das sind drei leben vier damage machen wir mal so der kann überleben wenn wir die drei hier reinballern auf jeden fall etwas effizienter genutzt denke ich mal naja geht geht geht na egal, die hat wir sowieso spielen können ja genau, tappt mal schön dein Leben weg ich hoffe mal du kannst dich oh Verkrieet einfach mal kurz unser Field, was für sein Field bin ich besoffen oder was und noch ist alles gut Schön den Damage aufrechthalten. Und gleich alles zeigen, was wir haben. Oh. Oh, nice. Oh, nicht dein Ernst. Okay, aber er hat keine Karten, das heißt, er muss tappen könnte für uns gut werden damit. Damit, yo yo yo. Ähm wir spielen am besten... Warte mal, 1, 2, 3, 4, wenn wir 2 k ja genau. Obwohl nein, wir müssen erstmal wenig. Genau so spielen wir das. Wenn wir Glück haben, ziehen wir einfach gleich, mh, wie heißt das? Äh, ach, ich habe vergessen, wie die Karte heißt. Genau, Kill Command. Oh, kann ich echt nicht schielen. Und, oh, ein Charge ist auch okay. Dann spielen wir... ihn... ...und ihn... Den Ballern wir hier rein. So. Okay, er wird auch gleich Karten bekommen, aber ich denke mal, wir sind in der besten Position, mit den Karten zu arbeiten. Das nutzt natürlich jetzt auch direkt aus. <lacht> War ja klar. Oh, jetzt schon wieder ein town Oh mein Gott. Wir gehen noch langsam die Karten aus und nur und Jackson kann dann nicht haben das ist schon mal ein gutes Zeichen So machen wir einfach damit wir noch eine Karte ziehen können ja und dann unser kommt. wenn er sich die Soden nicht heilen kann dann haben wir ihn besiegt jetzt heilt er sich sich nicht. Ich glaube nicht, dass er sich heilt. Oh mein Gott, er hat sowas von verloren. Er hat sowas von verloren. played. Ach und der Treyhudel ist echt noch zu Ende. ja da haben wir kurz zwei siegel rausgehauen easy für uns mal sehen wie viel gold haben wir kaufen wir noch ein paket ich denke schon ja wir kaufen ein paket ein shop ach man kann sogar mehrere kaufen das wusste ich noch gar nicht ich, ich wusste schon aber ich wusste nicht wie ich das mal in einem video gesehen aber nie geschickt was der da gemacht hat ganz normales Paket einmal haben wir okay ja nicht schlecht oh, cool die packe ich vielleicht sogar mein Dings rein deck rein hm. ach so oh, ich hatte die Karte voll vergessen ich bin blind und starfall nicht schlecht ja, das war's dann mit der heutigen Folge von Let's Be half -Store. und Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne ein Abo dann lassen. da lassen. Daumen nach oben würde mich glücklich machen. Ihr wollt mich doch glücklich machen, oder nicht? Und wenn nicht, auch egal. Ciao, bis zum nächsten Mal.